Hilfe, <lacht> wo ich bin nicht hier gelandet. Bei Juli. Bei mir. Bei mir im Stream. Willkommen hier. Im Irrenhaus. Im Wieso Ir <lacht> kann <das> man es <lacht> auch nicht. <lacht> das ist gut zusammengefallen. Ja. Äh, ja, leider. Sehr schön. So, ich begrüße euch alle heute zum Gute Nacht-Stream. Und äh, ja, wir streamen so lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Besser gesagt, ich. Mit dabei sind Fabi und Jason. Ja, wer ist alles da? Fabi ist da. Jason ist natürlich da. Spiel. Das ist echtes Spiel. Oh! Den Greenscreen. <lacht> Streamvorbereitung. Ja, <lacht> so. bleibt Nico? <lacht> er ist gemütet. Du solltest halt auch mal WhatsApp lesen. Maybe later. Sag zu mir, er ist 20 nach da. Aha. So viel dazu. Kukon. Oh, Kukon oh, sagt auch nichts. Hallo. Oh Gott. <lacht> Einmal mit Profis arbeiten. Ja, random, das würde ich auch gern. Einmal das. Ist, wo ist die Musik? Ähm, oh! Äh, ähm! Ja. <lacht> <lacht> Jetzt beginnt sie. Was für ein Lied, oder? Ich höre einfach nur. Noch, du dummer Sack, du dummer Sack. <lacht> yeah. Du dummer Sack, yeah. <lacht> Der nervigste Gummibären hüpfen hier und dort und über. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Ja. Miko, ja. der ist schon längst ein Clip von mir gemacht. Ähm, du. Hä? Was? Was? Hä, was? So. Ausrufe seinen Abteil. Nee Unicorn Baby. Alter nicht. Die sind mir gestern äh. ausgegangen. Kodil. Wer schreibt denn da? Muss das jetzt sein? Ja, das Lied geht so. Und trotzdem? Was trotzdem. Oh. Wie schön, dass du geboren bist. Vier oh. war gut gesungen, oder? Sonst geht's dir gut? Du für'n Scheißspiel. Ach, falsche Richtung. Haben wir halt hier noch. Leute, helft mir mal. Wir haben nämlich Durchgangsgleise hier und hier. Aber die Durchgangsgleise sind nachher keine Durchgangsgleise mehr. Hat jetzt viel Sinn gemacht, was ich geladen <lacht> habe, gell? Jetzt ja, verfällt wieder unter ist. Jetzt pass auf, wenn die von hier kommen. Ach du Scheiße. Wenn die von hier kommen... Wie kann man denn noch mal? Ja? Ja? <lacht> <lacht> ja? <Hey>. Äh, egal. <lacht> Vanessa, du bist gefragt. Weil du hast es angemeckert. Neben deinem Mauszeiger. Die rechte. Ne, die linke sozusagen. Nein, äh. äh, äh. äh Ey, Fabi. Nicht, nein, Fabi ist ja nicht mehr da. Warum? Wo ist der? Ist weg. ja aufge. Ich hab schon vor einer halben <lacht> eine Stunde gesagt, der geht schlafen. Hä, oh. hey, wieso macht ihr so einen hässlichen Hutel, Alter? Ah ja, ich bin mal weg. Ciao. Was? Was? Warum hat er mir das nicht mitgeteilt? Er hat sie den im Tales mitgeteilt? mitgeteilt? Er hat sie im Da hat Juli den Juli gemacht. Brauchst du jetzt schon eine Sondereinladung Juli oder was? Was da hat Juli den Juli gemacht? Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Das ist wahrscheinlich bloß wegen der Superklassenmusik Ich bin mega gay Fuck! Fuck. Mhm. Das sagt man nicht das sagt man nicht Das sagst du bei Juli ganz schön falsch, oder? <lacht> Juli kapiert's halt nicht Was soll das jetzt heißen? Weil du es jedes Mal sagst so viele Emotionen bei so einem Spiel. Wenn Zug, in dem zum Züge geht. Das Spiel ist emotionaler als so mancher denkt. Oh ja. Leider. <lacht> <lacht> Wer war ich das eben? Zwei Stunden gebaut und dann... Fabi. Likon. Likon hat das beste Beispiel. <lacht> Ja, bei Juli ist auch viel immer Emotionen... Scheißdreck geht nicht! Ah, Oh Leute, ihr seid, ihr seid echt so Vögel. Habe ich jetzt nicht verstanden. Bitte wiederholen. Wir sind echt so Vögel. Ja. Hat er gesagt. Das habe ich verstanden jetzt. Ja. Ja. ja, wieso war das? Du bist wiederholt haben? Ja. <lacht> Doch die Betreffung hab ich nicht verstanden. <lacht> oh Gott, du bist. Du bist <lacht> <lacht> Jason, alles gut? Jojo. Jo. Ich sag nur, you mean what I mean. Juli. Ja. Hüte deine Worte. You really oh, know nein, what I mean. Ich bin ja am Einstein. and if you don't know what I mean then you don't ich know what I mean <lacht> <lacht> ich klicke im T-Speak im iulistream Streamer komplett anders als in meinen Videos du machst Hast Videos? Ich kommt ja. kommt <lacht> <lacht> oh es gibt ein Gewinnspiel <lacht> ja <lacht> du Blitzmerker <lacht> ich bin seit 10 Minuten da. Also. Hey. ja und die Nachricht wird alle 5 Minuten angezeigt ja, jetzt wird mir Sandra weil sie an ist. Ich ja, okay. okay. war lieber... <lacht> <lacht> nee, ist nicht besser. <lacht> Scheiße. Das würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Scheiße. More Fleet. Oh, es ist keine Flotte, Junge. <lacht> Ein Fleet wie Fledermaus. Was? Ja. Scheiße. Jetzt hast alle für 40. Sind nicht eher ja. dann die Fliedermaus? Ja, das sollten wir auf jeden Fall weiter ausführen. Unbedingt. Hm. Das interessant was passiert denn ja nicht als die Fiedermaus? Das liegt an meine Einstellungen, Entschuldigung. Alles gut. Ich krieg das gerade auf die Stelle nicht hin. <lacht> <lacht> <lacht> ich brauch eine neue Soundkarte. <lacht> alles gut, Juli. Wie kommst du? Kaputt gegangen, oder? Nein. Kannst du sie auch einbauen? Juli hat alles übrig. Ja, natürlich. <lacht> du musst die einfach bloß in den PCI-Slot reindrücken. Was? <lacht> bei Juli, bei Juli Mainboard, die mainboard, mainboard die großer Schlitz, großer Schlitz, <lacht> du nimmst die Soundkarte und machst. <lacht> und jetzt also, bitte nochmal für Profis. Ich kann nur diesen Schlitz, wo man den tut. Ja, genau, ein bisschen drunter, bisschen drunter ist noch ein bisschen kleinerer Schlitz, der geht ah. in die andere Richtung, 90 Grad gedreht. Ja, stimmt, ja. Ja, und da muss die Soundkarte rein. Ah. Okay. Oder Reden muss ja eine USB-S Jetzt kommt so Ikea-Werbung, wer hat's nicht vermisst? 105, 106. Ja, die haben da gemeint, Werbung. wo? Wir freuen uns auf dich! und auf Ikea.de Leute, geht zu Ikea, ich krieg Geld dafür, Alter! Also. Geil! Jetzt Wunschfahrzeug entdecken und Product Jetzt entdecken und sofort kaufen! Du den Haken oh. reinmachen im Video, ne? Product Placement. Da <lacht> <So>, kommt welche <lacht> Werbung? <lacht> What the fuck? Er hat Spotify nicht <lacht> prenum. Er hat Spotify nicht bringt. Syntax error. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> er hat Spotify nicht bringt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Äh, was ja auch bald da ist, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht zu früh ist, ist ein äh, Merch... Merchandise-Shop. Was? Hast du? Was? Okay. Bald ja. Ohohoh. Oh, oh. Läuft bei dir. Gibt's da ein Kilo Kartoffeln zu kaufen? <lacht> <lacht> <lacht> das Kartoffeln. Nico, ein... yeah, das muss jetzt auch rein. <lacht> okay. <lacht> ich <hab in> mein... <lacht> <lacht> okay du Wieser ich Schle Schle Schle Schle Vermisst du mich schon? Ja, das ist auch geil. <lacht> perfekter Anschluss. Ja. Ach du Scheiße, ich habe jetzt ja diesen Brückenmod vom Joe drin. Oh Gott, viel Spaß. Ja, das sind die, das sind die Piktogramme so klein. Ich habe schon so viele Mods drin, dass ich die da unten gar nicht auswählen kann. Also mal gucken, was Yoshi hier so. Ach du Heilige. Ja, das Lied. Jetzt wollte ich, nee, Conny's Hoop wird auf jeden Fall überspült, überspult. Überspült Überspült. <lacht> <lacht> Du ja, bist jetzt auch mit dem Gif vorbei und weiß wahrscheinlich gar nichts von. So. Bümpel süd. Ich glaube von Naturist kam damals auch auf der Spaß Map da dieses Hinderpupfighausen oder wie das Ding hieß.